Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Äh, ich habe gerade gemerkt, das war nicht die beste Idee hier zu beenden, weil ich mitten im Krieg starte. Ähm Aber ich habe etwas gemerkt und zwar habe ich letztes Mal gesagt zu so Yo, ich glaube wir sind gar nicht mal so weit. Also es kommt noch einiges, wo schießt dieser Typ auf mich da? Ja gut, jetzt bin ich dann gleich tot. Ja. Ähm wir sind gar nicht mal so weit, wollte ich sagen, letztes Mal etwa in der Hälfte. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist komplett falsch. Ich habe hier nochmal die Liste offen. Und zwar sind wir ja bei lose Enden in Georgischen Russischen Grenzen. Und danach kommen noch drei Kapitel. Und deswegen habe ich irgendwie die Hoffnung, dass wir das heute tatsächlich noch durchkriegen könnten. Ich renne. Ich würde gerne rennen auf jeden Fall, aber der lässt sich ja nach 10 Meter schon aufhören. Das ist das Skript. Ist egal, wir schaffen das. <lacht> Sorry. Jawoll. Ja eben, es gibt noch zwei, drei Kapitel. Ich weiß nicht, ob das letzte Kapitel noch ein großes Spiel ist oder eher ein abspannmäßig. So von der Einteilung her hier. Aber wir sind ja schon mitten in Akt 3, nämlich der Rache. seit Notfall! Die zweite Sonne, weißes Haus und jetzt lose Enden. Nein. Nein! Licht Ghost. Hölle. Einfach wirklich also tun nein. Roach, Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand! Sie sind tot, so. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position. Positiv, Preis. aber nicht nur ich. Shepherds Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Und jetzt sind wir noch so McTavish <lacht> Den wir vorher noch gerettet haben Nein, wir haben Price gerettet, Entschuldigung Ja, wir schaffen das. Vielleicht <lacht> nicht so. Und wir kriegen das hin. Dumb and Dumb Das heißt, wir gehen es jetzt ein für alle mal regeln. Wir müssen weiter Ich probier's, ja, hallo. Hi. Na, wie geht's? Okay, ich muss zugeben, das Visier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich anfangs dachte. Man sieht halt wirklich die Feinde gut, weil sie so weiß herausstechen. <lacht> God. Das ist dann wohl nicht so effektiv. Wobei ich weiß nicht ob ich hier alles aufräumen muss. Okay ich muss nachher was trinken kurz. Das geht gar nicht. Moment, sorry. So, probieren wir es nochmal. Vielleicht ist es jetzt besser, ansonsten muss ich gucken. Der hat überlebt. Der ist schon tot. Und da schießt es auch noch irgendwie. Jawohl, ich sehe dich schon, Junge. Okay, wir müssen einfach los, glaube ich. Es hat keinen Sinn, hier noch wegzusnipen die ganze Zeit, weil ich glaube, die spawnen die ganze Zeit neu teilweise. Ich bin dran. Wo komme ich hier hoch? Nicht da. mein Flugzeug. Oder mein Auto, besser gesagt. Ich dachte ein Flugzeug, aber es auch können. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow. Und Preis. Jawohl. Well, Preis ist dabei. Und das ist jetzt unser Flugzeug. geht ja richtig ab hier nochmal. Und jetzt geht's hoffentlich endlich los zum Wir zum, haben zum Rechen. Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus. Kein Fluch. Zu wissen, dass man dem Ende so nah ist, ist eine Art Freiheit. Zeit zum Bilanzieren. Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando. Aber der Sand und die Felsen hier durch Jahrtausende Krieg gezeichnet. Sie werden sich an uns erinnern. Deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor wie die Naturgewalten. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Ich warte dann am Aufnahmepunkt. Drei Stunden. Das ist ja alles ohne Rückflugticket, Kumpel. Dann fehlt Glück, mein Freund. Ach du Scheiße. Wie in alten Zeiten. Tag 7 und ich kann euch jetzt schon mal was sagen, aber ich werde es nicht machen, <lacht> weil ich habe gerade was gesehen, vorhin auf Wikipedia. Ist ein bisschen doof, weil ich habe eben vorhin geguckt, aber ich weiß jetzt halt, was kommt. Also, ich kenne die Story nicht, ich weiß nur, was hier, was das Kapitel ist. Ich kann es euch so sagen, es ist das letzte Kapitel vor der Endphase. Also so gesehen eigentlich das zweite das Kapitel. So, und die Frage ist jetzt. Ich werde nicht auf die schießen jetzt schon. Sorry Hund, ich mag einfach ja, mal einen... Achso, wir gehen hier runter. Nice, also das ist wirklich cool. Ja, der macht nichts mehr. Okay. Wir haben den Kontakt verloren. Vielleicht würde der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Ein Team zum Überprüfen senden. Verstanden, Oxide. Ich schicke Wenzel und Lambert. Unter sieben Hände. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Wollen wir warten? Wir warten. Jetzt sollte eh die Intervention nehmen, die hat eine Schalldämpfer drauf. <lacht> Mit der anderen mache ich nur unnötig Lärm. Und runter gehen. Price hat da alles voll in Übersicht, das ist voll cool. Es war ein bisschen früher, aber ich glaube, da hat mich gesehen, deswegen. Oder so, wie er hingestanden ist. Ich wollte nicht riskieren. Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Das müsste dann der Dampfraum sein, ne? Oh nö, das bringt nichts. Autsch. Ich glaube ich bin zu doof gestanden. Der hat auch einen Schalldämpfer drauf, hab ich ja halt gesehen. Ich muss ihn jetzt gerade suchen, weil sie es unterstützen, dann habe ich alle aufgeräumt und dann werde ich plötzlich angeschossen, weil er wegrennt. Nicht so ganz die feine Art. Ich will kein Einsatzschild haben. Ich nehme kein Einsatzschild. Doch, ein Einsatzschild ist ganz schwer plötzlich. <lacht> Gibt noch einen Erfolg Schade, aber ich habe jetzt meine Waffe zurückgelassen Also meine Sniper Scheiße Wieso kann der so gemütlich dastehen, wenn ich nicht mal liegend eine gute Chance habe zu überleben? Das ist voll unfair. Der Wichser. Hm? Komm raus da. Da ist noch einer. Da unten lebt noch einer. So. Ah. Sieht sauber aus. Gut. Hab doch keine Thermalsicht, hallo. Ah, wow, wie schlau. Ich hab sie gesehen, ja ich weiß Spiel. Es geht zur Seite. Ich da jetzt einfach mal rein, man. Ich sehe gerade eh nix. Ich weiß, deswegen ist die Thermalwaffe ja eigentlich. Kurz warten. Ja doch, jetzt glaub, haben wir es glaube ich langsam im Griff Sieht doch ganz sauber aus momentan Die wollen das jetzt wirklich so schnell wie möglich noch durchbringen. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Hallo. Ja, wir sind drin. War mega schwer. Das heißt, Shepard ist ganz in der Nähe sogar. 100 Meter von uns entfernt nicht mal. Das heißt, da steckt fest hier, weil keine Flugeinsätze möglich sind. Bin ich falsch? Scheiße. Ich nehme die mal mit. Dann probieren wir die Mitte zu erreichen. Cool, die haben wirklich die Animation für Platten. Das ist was cooles, also die Details, ich kann im Reifen den Platten schießen, das ist nicht selbstverständlich. Also tatsächlich, man kann das nicht in allen Spielen machen, die, so, äh, die solche Schießgelage haben zwischen Autos und so. Und das ist wirklich ein Detail, das finde ich ganz cool. Trägt jetzt nicht so viel bei, aber es ist cool. Du lebst noch. Ah, du lebst auch noch. Okay, und damit kommen wir ins letzte Kapitel doch noch. Also gar kein Leistungsdruck oder so. Jetzt sieht es schon ein bisschen aus wie ein Uncharted hier. Ey, ich bin ja dran, Kollege. Fuck, ich glaube, wir haben verloren. Naja, wir haben verloren. Scheiße, ich wollte dazwischen durch, weil ich dachte, es das heißt von offenem Gelände fernhalten. Das ist für mich geschlossen, geschlossenes Gelände fahren. Ich probiere das noch einmal und sonst muss ich dann außen rum, aber ich glaube, es ist möglich, da durchzukommen. Probier's probiere es, ja. Ja wie denn? Ich probiere es ja so gut ich kann. Passt schon. Sehr eh nix, also. Alter, der war knapp. Und da haben wir unseren geliebten Helikopter wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir mit 80... Also wir kommen recht nah dran, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Weil wir werden eh gescriptet. Ich drück Kreis, keine Sorge. Ich drück Kreis, ich kann nichts machen. Scheiße. Ah, und jetzt darf ich wieder spielen. Oh Mann. Ich bin recht wackelig auf dem Bein, der dreht sich hin, wo er auch will. Ich habe das Gefühl, wir kommen mit in dieselbe Szenerie wie im, wie im ersten: Dass wir mit letzter Kraft den Anführer töten oder in unserem Fall unseren Verräter. also ja In fünf Jahren habe ich 30.000 Männer in einem Atemzug verloren und die Welt hat untätig zugesehen. Morgen werden uns nicht Und es geht genau in diese Richtung, R1, L1, zum Krabbeln. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ich bin zu spät. Ich hätte früher reagieren müssen. Nichts mehr tun dagegen. Du schaffst es. Los. Jawohl. Die letzte Chance, die wir haben. Das war nicht ganz genau da, wo ich hingezielt habe, aber ist egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und wieder... Kann ich nichts mehr machen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Nach uns suchen. Nikolai, wir müssen Soap rausholen. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Okay, das sieht verdammt geil aus. So. Als ob wir ein... Als ob wir in ein Museum verewigt werden dafür. Also nicht ich, aber die... Die Soldaten, die ganzen Helden da. Alter, wie cool! Und diese Idioten. Sorry. Oh ja, das war ein geiles Level mit dem Schneemobil, das hat echt Spaß gemacht. Alter, wie geil ist das denn? Und Ghost hier nochmal. Immer mit seiner Sonnenbrille. Wow, also ich muss sagen, ich habe am Anfang, als ich wieder angefangen habe zu spielen, war ich irgendwie zu lange nicht mehr drin. Hab die Story nicht mehr ganz so vor Augen gehabt aber jetzt hier mit den Rückblicken erstens und zweitens hat es dich ziemlich mitgenommen da kommt man schnell wieder rein und ich muss sagen bis jetzt ist es immer noch ein geiles Spiel und die Credits sind natürlich cool gemacht die Musik die läuft echt top wirklich das Spiel ist einfach super ich hätte nie erwartet, für mich war COD halt wirklich, ich sage das glaube ich jedes Mal, wenn ich fertig bin, für mich war COD immer so ein Ballerspiel halt, man spielt es mit Kumpeln, das war ganz cool und so, mehr aber auch nicht, ich habe nie verstanden, wie soll man jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen neuen Teil holen sollen. aber mit der Story zusammen macht dieses Spiel so viel aus. Okay, das ist cool. Und das macht so viel aus und ich muss sagen, die Story gefällt mir echt gut. main Theme ist bei Hans Zimmer natürlich wieder super. Dass der dabei ist, wusste ich gar nicht, aber das finde ich natürlich cool. Der hat echt teilweise in den actionreichen Szenen so gute Musik dabei wieder. Und im Allgemeinen echt so spannend gemacht. Ich war jetzt seit ich wieder gespielt habe, ich wollte unbedingt noch fertig werden. Ich habe immer auf die Zeit geguckt, so ja eigentlich darf ich nur bis drei. Und ich hoffe es reicht bis dann, wenn nicht, mache ich halt länger weil ich eigentlich um 3 weiter soll. Aber ich hätte, dann, ich hätte es dann verschoben, wenn ich so kurz vorne dran wäre. es also wäre mir so egal gewesen. Ich hätte das verschoben, damit ich hier fertig machen kann. Und es hat sich echt gelohnt. Das ist so cool gemacht. Also sogar die sind animiert. So cool, echt, wirklich. Natürlich ist es eine riesige Fantasiewelt, das ist klar. Und trotzdem ist es echt cool gemacht. Und... Ja, ich glaube, mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch, für's dabei sein. Ich sehe gerade, ich habe die 45 Minuten überschritten, weil ich gerade null auf die Zeit geguckt habe. Ich wollte fertig machen. Und... Ja. Äh, ich würde mich mal verabschieden. Vorerst. Damit ich hier noch das Outro ein bisschen mit Musik habe und so. Es wird wahrscheinlich nachher nochmal eine Szene geben. Wie immer. Äh, heißt... Ich bin jetzt einfach mal still und verabschiede mich dann am Ende nochmal, also dann hoffentlich bis gleich. Ihr könnt natürlich auch skippen, ihr seht ja dann mal die Credits vorbei sind, das kann man ja vorspulen und gucken. Und wenn nicht, hoffe ich, ihr seid dabei mit den Credits, Aber ansonsten danke, bis später. Und wenn ihr jetzt schon abschalten wollt, dann macht das ruhig, ich weiß ja halt nicht wirklich nicht, ob was kommt oder nicht, das kann ich euch noch nicht sagen. Nächstes Mal geht es dann weiter mit Call of Duty Black Ops 1 tatsächlich. Die production Babies, wie cool! Okay, ich glaube wir sind gerade am Ende der Credits schon, das ist natürlich... Special thanks to the Navy Seas, anscheinend haben die da selber mitgeholfen schon. Und Modern Warfare 3 spielt ja weiter anscheinend, oder... Ich weiß nicht, ob Modern Warfare 3 eine neue Story beginnt. Und dann kommt ja noch Advanced Warfare, Infinite Warfare, die ja alle in die Reihe gehören, soweit ich weiß. Einfach noch mehr futuristisch, Modern Warfare ist in der Gegenwart, Advanced Warfare Zukunft, Infinite Warfare noch ein bisschen weiter, soweit ich weiß. Black Ops, aber das nächste. Wechsel zu Spezialeinheit, Doom on You, Mr. Tango. Ach so. Ja gut, dann danke ich. Kann, wir haben die Kampagne nur 50% abgeschlossen. Kann ich selbst durchs Museum laufen? Das wäre mega cool. Was habe ich in der Kampagne nicht... Sind es wirklich die Collectibles, die so viel ausmachen angeblich? Mal gucken, ob das irgendwas ausmacht. Einen Abend mit Infinity Ward. Cool. Ich gucke mal ganz kurz. Wir können hier wirklich rumlaufen. Moment. Nein, eigentlich steht da nichts mehr drin von Bonus. Wir können tatsächlich... hallo? Uh, ah oh, cool <laughs> Und dann können wir die Waffen noch mitnehmen. Den kann ich ja immer noch nicht töten. Ich wollte ihn schon so lange erschießen, aber... Wie cool. Okay, das sind Details-Sachen, das ist noch cool. Okay. Also wir können jetzt hier eigentlich alle Maffen nochmal mitnehmen, mit denen wir gespielt haben. Okay, das ist cool gemacht, aber nicht so speziell jetzt, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Geht's da hinten noch weiter? Ah, hier haben wir noch die anderen Räume dann. Metro. Da hinten, irgendein Bonus, da geht es nochmal zum dritten Raum. Ah, hier sind wir unter Wasser. Cool. Ich kann da tatsächlich nicht reinlaufen. Ich habe die Möglichkeit gefunden, meine Kollegen umzubringen. Na gut, also ich mache mal nicht weiter hier, weil es so speziell ist, ist es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Hier haben wir Klos. Moment, etwas will ich noch ausprobieren. Okay, ich kann die doch erschießen. Okay, das ist ziemlich speziell, aber okay. Also, äh, ich beende mal Missionen ne, starten. Ja, ne, tschüss. Das war das Museum. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, hier noch mal ein. Ach so, weil ich die Feinddaten nicht gefunden habe. Fortschritt Rekrut und Soldat 100%. Gibt 50% Kampagne in dem Fall. Und die Feinddaten, 75, hab ich, äh, 75 Stück habe ich 2, das sind die 0,7 in dem Fall. Das wird dann das. Alles klar. Gut, dann beende ich jetzt mal wirklich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ganz herzliches Dankeschön fürs dabei sein. Mir hat es echt Freude gemacht. Ich hoffe, das nächste COD wird nochmal so gut. Ich hoffe wirklich, dass die nicht irgendwann abbrechen, wie ich befürchte. Aber bis jetzt hat es mich echt noch gefesselt. und Ich hoffe, das bleibt so, dass sie eine spannende Story erzählen. Es muss ja nicht immer voll Fantasy und so sein. Aber, ja, solange sie nicht irgendwelche abgespacede Sachen machen. Das passt nicht so zu Theorie, habe ich das Gefühl. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!